Willkommen zurück zu Pokémon Silber! In der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim See des Zorns, den wir übrigens auch in der letzten Folge beendet haben, denn wir haben uns ein rotes Garados geschnappt. Und mein Team ist ein bisschen angeschlagen, wie ihr sehen könnt. Und ich sehe gerade, dass das nicht in der Box ist, und ich zufällig auch kein Fliegen habe. Aber da wir jetzt einen Omut haben, bin ich mal... ich ein bisschen hinterfragt, ob ich überhaupt Fliegen lernen kann mit Omut. Das wäre nämlich sehr nützlich. Aber ich glaube nicht. Nein, schade. Warum auch immer. Dann watschen wir halt zu Hure. Und äh, ignorieren so lange... anderen Gegner, den ich bin angeschlagen. Und... äh, Oben sollte nicht vorne sein, aber egal. Oh, falsche Richtung. Ups. Die geht sich lang. So, wir sollen nämlich zurückkehren nach Mahagonia City. Denn wir sollen Siegfried helfen. Denn irgendwelche Radiowellen... Und biblablub, irgendwas passiert mit Radiowellen. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Denn die letzte Aufnahme-Session war jetzt ein paar Tage her und <lacht> da kann man hin und wieder mal sowas vergessen, aber ist okay, wenn sie ja jetzt wieder erfahren, was passiert ist. So, aber wo ist Siegfried? Er hat auf uns gewartet. Vielleicht hier drin? Wir werden gleich schauen. Erstmal werde ich kurz Pokémon heilen gehen. Und unser Garados in unser Team tun, denn was brauchen wir? Denn ich brauche schon seit längerem endlich mal ein Wasser-Pokémon im Team. Und wasserflug pokémon gibt es reichlich in dieser Gen. Also ich konnte mich einfach entscheiden und ich dachte mir, gut, nehme ich mal das Shiny, ne? Kann ich bestimmt ein bisschen mit flexen. Okay, gut. Großer Flex ist das nicht. Jeder, der Gen-Spy gespielt hat, hat das Ding. Aber... Äh, gut. Egal. Okay. Und ich habe übrigens nachgeschaut, diese einen äh, Fälle, diese, diesen Berg, was auch immer das war, und Teak City rechts, dieser Berg, wo ich einmal ganz kurz drin war und wieder rausgegangen bin. Können wir sowieso noch nicht machen, machen habe ich nachgeschaut. Und deshalb ist es egal. Machen wir wann anders. Und ähm, wir für Surfer. Allerdings kann ich ja Garados auch Surfer beibringen. Deshalb tue ich Krabbi raus. So, <lacht> Red. Ja, der rastet schon aus, weil er dachte, ich würde den Abonnenten. Nein, nein, nein, nein, Freunde, alles gut. Das werde ich auch niemals machen. Okay. Ähm, Surfer. Ich würde ihm gerne Surfer beibringen. Und das kann er natürlich auch. So, aber ich bin überlegen. Ich glaube, der hat keine gute Wasserattacke, oder? Okay, ähm. Was ist, warum habe ich Silberblick? Okay, bist gar nicht mal so schlecht. Ohne Lichtattacke. Normalattacke. Drachen bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich will sagen Drachenattacke, aber weiß die. <lacht> äh, ich mache einen Silberblick weg. Das will ich überhaupt nicht haben. Sowas möchte ich überhaupt nicht in meinem Team haben. Nö, ne, nö. Ne. Das hier ist ein ganz normaler play und nicht irgendwie eine naslok Soul link special randomizer edition wo ich gerade random einen Shiny-Garados gefangen habe. Nein, nein, das ist es hier nicht. Das ist nur Level 30. Okay. Ähm... Gut, Flamesack kommt natürlich nach vorne. Aber gut, das werde ich schon mal haben. So, Clofenza bleibt fürs Erste drinne. Für Zerschneider, falls wir es brauchen. Und was auch immer es noch hat, ich habe vergessen, aber ist auch egal. Dragoran! Hyperstrahl! Sah aus wie Glurak. Aber es hat sich aufgehalten, Mike. Aha, das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier. Mike, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Uh, okay. Du wusstest davon? Arik, oh, du hast die geilen Treppe gefunden. Ja, wusste davon. Oh, seine Drachenbombe sind stark! Ha, ja, Siegfried ist. Wir kennen Siegfried. Von Pokémon Blau Let's Play, wo ich noch diesen so kleines Kind hier äh, mich angehört habe. Was ist das hier eigentlich? Huh? Alarm? Hey! Eindringling! Alarm! Oh, oh, ich glaube, ich hab meinen Arm ausgelöst. Upsi. Oh, du kriegst aufs Maul, der Rocket -Rüpel. Schon lange her, ist, wir gegen Rocket rüpel gekämpft haben. Bist du noch? In der, äh, Arena, mit der zweiten Arena Stadt. Azuria City. Da hatten wir zuletzt, äh, Team Rocket. So lange ist es schon her. So. Ihr kennt ja sicherlich noch meinen... Igel Lava. Mittlerweile ziemlich stark. Ich will, wenn mal davon ausgehen, dass ich bei euch Level-ups bekomme, damit ich ein turnup werde. Das ist nämlich der Name und der Weiterentwicklung für die, die es nicht wissen. turnup Sonst So, das ist mir zu blöd. Ich mache erstmal ruckzuck Oh yeah, Quick Attack. And he is there. Yeah. Hit. Yay! <lacht> Super. Ähm, um, okay. Da werde ich jetzt nicht unnötig wechseln. Und sobald wir übrigens ähm, Tonupto haben, werde ich erstmal gucken, dass alle auf den gleichen Levelstand kommen. Jetzt verreckt doch endlich. Bist du ein Zuber? du kannst nichts. So, gib mal ein Level ab. Gib mir ein Level. Was? Echt nicht? Oh. Mist, ich hab versagt! Was? Ich, ich kann nichts machen? Ich bin dran! Es gibt keinen Komm. Bist du dir ganz sicher? Ich würde eher sagen, es ist nicht so, dass ich mit euch gefangen bin. Ihr seid mit mir gefangen. Ich bestimmt nicht aus Doom spielen. Nein, nein, mhm. Auf jeden Fall, Zubat, das wird dein letzter Kampf sein. Vielleicht nicht sogar dein erster, aber es ist mir so egal. You going down. One hit and let's go level up. Nur no 14 Levelpunkte oder was habe ich da gesehen? Levelpunkte vor allem, XP. Oh, Flammen! Wow! Endlich mal eine Feuerattacke, Leute! Wow! Dass ich sowas noch erleben darf, dass ich kein Glut mehr benutzen muss! Boah, das ist ja toll! Ah, oh, gedauert! Was soll das hier Lara? Slimer. Okay. Was das denn seine Wand? Es sieht aus, würde es auch mit der anderen Hand so reinlutschen. Geil. Flammenrad. Schon viel Damage. Wusste das nicht auch irgendwie? Anscheinend nicht. Okay, schade. Vielleicht bin ich mit anderen Attacke verwechselt. <lacht> Radfratz. Ich hab sechs Orden und du kommst jetzt mit Radfratz? Wo, wo, wo ist die Kamera? Wo ist die versteckte Kamera? Ist ja, ist ein Witz. <lacht> Und dazu noch ein schlechter. Genauso schlecht wie dein Radfrat. <lacht> Und das mache ich übrigens mit Gebäude. Hier, wo wir gerade sind. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschaden dafür schädigst. Äh, danke, dass du mir Tipps gibst. Das ist eine Snobilikat-Statue. Sieht aber nicht aus wie Snobilikat. Ich kann euch meinen einen zeigen. <lacht> Es ist ein seltsamer Glanz in ihrem Auge. Okay, da können wir nicht lang, sonst werden wir wieder mit den beiden Idioten angegriffen. Dann, was sind das hier Boxen einfach, ne? Da gibt es hier irgendeinen so anderen Gang. Ah, da können wir auch nicht lang. Item. Ach, warte, bevor wir da lang gehen. Da unten ist ein Wissenschaftler, was der auch immer hier macht. Oh, Wissenschaftler haben normalerweise Elektro-Pokémon so magnetilo und sowas haben wir mal also ich muss hier lang. Ja. Dies war einmal ein Ninja Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge für dich zu äh, ja, verdreschen. Wir dreschen dich jetzt weg. Ich habe irgendwas gesrippt, aber egal. Theodor mit Magnetilo, was habe ich gesagt? What did I say? Haha. <lacht> I knew it. Dude ist Feuer effektiv gegen eure Scheißstahl-Pokémon. <lacht> bye, bye! Ich kann nicht glauben, dass Magnetilo in der ersten Gen nur Elektro war. Was soll das denn sein? <lacht> Ein weiteres Magnetilo, sogar noch schlechter, oder? Ich, ich weiß es nicht, ist egal. Magnetilo sind sowieso schlecht. entwickelt es erstmal, dann können wir reden. Denn Magneton hat so einiges auf den Kasten. <lacht> okay, ich sag mal nichts dazu, dass er dreimal das gleiche Pokémon benutzt. Ich sag euch Leute, ist keine gute Idee, dreimal das gleiche Pokémon zu benutzen. Am klügsten ist es eigentlich immer als Pokémon-Trainer, sechs Pokémon zu haben, alle mit verschiedenen Typen. Das eigentlich, ich finde, also ich bin der Meinung, dass das klügste bei Rennleitern, ne, da, da müssen sie sich an einen Typen halten, aber die können ja trotzdem Attacken nehmen von anderen Typen. Damit die ein bisschen Vorteil haben noch. Ich hab's. Was hast du? Okay, ich war also ein Geheimnis über unseren Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang gewappt. Warpfeld? Was abert der? <lacht> treffer Ah, hab ich die Tonne damit. Eid des Team Rocket. Stil Pokémon nur des Profits wegen. Benutze Pokémon nur des Profits wegen. Die Pokémon dienen nur dazu, Team Rocket noch mehr Ruhm zu verschaffen. Was für Arschlöcher. Ein Geheimschalter. Bestätige ihn. Okay. Haben wir damit die Dinge jetzt ausgeschaltet? Du kannst ja mal ausprobieren. Ich will das Item. Hey, ja, so das ist eine subbility tour Es ist ein. Setzer mal ganz in ihrem Auge. Okay. Hm, Hypertrank. Ich habe gar keine Items gekauft. Aber Die kann man erst in der nächsten Schatz kaufen, ist das Problem. Warte, also hier kann ich auch durch, ne? Okay, gut. Aber ich werde mal wissen, was man oben nochmal machen kann. Denn, denn noch, wisst ihr noch, dass wir hier oben noch lang können. Hier, genau, hier, hier, hier, hier. Die Musik ist echt nice, finde ich. Oh, hallo! Hehe, <lacht> bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Ihr habt. Was? Ich glaube eher, dass es noch vom Ninja-Fischer hier ist, aber okay, wie er meint. Ratfratz. Ich werde hier getroht. Ich werde von ihm getrollt. Holztreffer sogar noch. Die geben fast gar nichts für das Ist doch lächerlich. Was soll das? Warum habe ich Silberblick und Rauchwolke? Merke ich gerade. Ich brauche mal ein paar TMs. Habe ich nicht irgendwelche TMs, die ich geben kann? Ich glaube, Plenzer erlernt nichts mehr Besonderes. Deshalb sollte ich ihm vielleicht wirklich mal ein TM geben. Ich glaube, so ein, zwei Attacken wird er noch lernen. Aber das war's. In den alten Gens haben die fast nie was erlernt, das ist das Problem. In den neuen Gens ist es so alle paar Level-ups, da immer was. Na gut, nicht wenn man Level 50 ist, dann nicht mehr, aber... Dann ist es so alle 10, 20 Level-ups, wenn man noch was erlernt. Aber hier ist es so nach Level 15 dann sind nie wieder irgendwas. Ach, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Kaboom! Ich weiß nicht, wo die Fallen aufgestellt sind. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und weitergehen. Okay. Da war wohl eine Falle. Irgendwas explodiert. Das war wohl dieses volto -Ball. Ja. Hallo volto -Ball. Und danke für die Free XP. Danke für deine items Oh nein. Ach, ach, komm on! Muss das sein? Überlebe, überlebe, yes! Danke für dein nettes Level up. Was? Ach, komm on! Was ist denn das? Kleinstein hab ich gehört. Das ist Kleinstein. Ach, oh, fuck. Ach, komm, switch einfach raus schnell. Red Gara! Los, Red! Oh je, yeah. oh. ich hätte es wissen müssen. Überlebst du, oder? Komm, locker. Ja. Gardas hat keine schlechte äh, Verteidigung. Ist. Oh. Das gibt's, das gibt's nicht. Kein Bock. Kein Bock. Wie Flucht unmöglich? Hallo? Ja. Ja, war klar. Das ist, hallo, wie, wie viel Pech kann man haben? Also normalerweise ist es das so dass. Oh, das war dumm. Oh, er macht Intensität. Ich überlebt das. Nice. Er da ist sogar ein Brennen. Bye bye. Wow, als er nicht final eingesetzt hat. Normalerweise ist das random. Das ist soweit ich weiß. Dass ich jetzt jeden einzelnen Schritt an den Pokémon bekomme, ist es mir noch nie passiert. Und ich gehe eigentlich immer mit dich. Da dieses Warbfeld, da habt ihr schon gesehen, bestimmt. Da kann man zum, zum Anfang. Ist hier auch nützlich, theoretisch. Ähm, ja. Melli! Brauchst du auch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, Tackle. Oh nein, aber bitte nicht Tackel. Kurz unsichtbar geworden. Trank getrank gezogen. und dann jetzt go. Kampf. zack zack zack bye bye Ah, Melly ist schon eine sehr süße Katze und auch vom Skill her sehr gut Oh, hi Siegfried Bist du in Ordnung? Die Pokémon sind müde und verletzt Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin Dankeschön Mike, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben Alles klar Siegfried, werden wir tun oh. Da ist irgendwas, kann ich hier rein? Die Tür ist verschlossen. Sie lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Hm. Das ist blöd. Oh, du bist auch blöd. Du miese kleine Ratte. Oh, oh hi. Was habe ich dir getan? Ist ja nicht sonst irgendwie deinen Job genommen oder so? Ich habe nichts gemacht. <lacht> Einmal mit Blutzucker, zu während ich team habe. Ich merke gerade, jetzt haben wir schon zwei Pokémon in unserem so Team, die Team Rocket auch besitzt und zwar Omoz und Subblicards oder halt die Vorentwicklung wie auch immer die kopieren mein Team das gefällt Mike gar nicht Mike jetzt anfangen in dritte Person zu reden ja. ist noch was ja Blutzug <lacht> ach komm halt zum bye bye easy Gah! komm ist ein Snickers. <lacht> Nur der Boss kennt das Passwort für diese Tür. Wo er ist? Wer weiß. schau doch selbst nach. Das ist so unfreundlich. Ich habe ihm nichts getan oder habe ich ihm was getan, Leute? Denkt nichts. Warum kann man hier lange nichts essen? Die oh, kann man übrigens auch umgehen, wie man sehen kann, aber komm. Und den Spaß. Die Türe öffnet sich nicht. Nun, oh, sie ist passwortgeschätzt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Glaub mir, wir werden uns noch Zugriff verschaffen. Vor allem mit solchen Noobs, die uns entgegentreten. Das ist einfach. Oh, Golbert! Von deinem hässlichen Gen 1 spot hast du dich wohl erholt, wa? Du siehst jetzt toll aus. Komm hier, gib mir mal eine Feuerhand. sieht das aus, ist sie so die Hand äh, oder sein Flügel schlagen wollen. Sorge daneben, hup Bye-bye. Bye-bye, ich winke, winke. Was? Ich hab verloren? So sieht's aus. <lacht> ich bin doch nur ein Rüpel. Ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Okay. Oh. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Mike, los! Holen wir uns die Passwörter. Alles klar, willst kämpfen? Umhang ist furchtbar Aha. Der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Das freut mich, dass der dich gerackt hat. Brauche ich nicht? Schau mich an. So schwach bin ich nicht. Ich bin stark. Eisheiler werden wir noch ganz spät gebrauchen können. Deshalb sage ich da, jetzt nicht ich nein zu. Aber wo bin ich gerade? Will ich hier sein oder nicht? Ich weiß es nicht. Wo bin ich? Bin ich richtig oder falsch? Hi. Oh, ein Kind? Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten Und ich glaube hier geht weiter, deshalb will ich nochmal zurückrennen nach dem Kampf Komm, spul vor, Was eh nichts besonderes. Bye bye, bye bye, bye bye zack, zack, zack, zack, zack, zack, Ach, sei leise. Tschüss Ich wusste, dass ich schlecht bin Genau you know. Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt als wir Pokémon inführten, tauchte ein Kid mit roten Haaren und fiesem Blick auf und hat mich vermöbelt. Roten Haaren? Ich dachte jetzt erstmal, der redet über den Charakter aus Gen 1, aber.. Er meint Patrick, unser Rival. Mhm. Interessant. Oh, seht ihr da rechts? Eine Lady. Uh, mit der will ich reden. Und du stehst im Weg. Früher arbeitete ich für Silph! Aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Und warum bist du böse geworden? Warum? Warum tust du das? Martin. Warum? Bezahlen die dich hier besser? Oh, oh, oh was ist hier los? Warum ist auch immer böse? Du denkst jetzt ernsthaft, ein New York oder was, Los Angeles? Ich weiß nicht mehr. Ich, äh, wir, denkst auf jeden Fall, ein New York könnte mich killen. Ja. Gedacht, aber danke fürs Level Up. Die werden uns vielleicht schon nächste Woche, äh, nächste, Woche, genau. nächste Folge entwickeln. Maybe, but only maybe. Aber schöne Erfahrungspunkte, die mir danke Dankeschön, Martin. Äh, nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ja, ja, red das schön ein. Ein Radiosignal, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Meine Beförderung ist gewiss. Dieser Verlust bedeutet nichts. Doch, die, diese, dieser Verlust bedeutet mehr als du denkst, manchmal. Ich glaub's mir. Aber ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden ist nie erfahren. Ja. Deshalb solltest du es mir schnell mal rüberwachsen hier, mein Freund. Freundin. Das müssen wir Jesse. Bisschen. Redon! Redon Level 18, das ist sehr schlecht von dir. Too easy for me. Mit dem roten Knopf, wo easy drauf steht er gleich drauf Moment! Moment! Warte! Warte! Jetzt! Yes. der was easy? <lacht> uh, Duflor! Oh! Okay! Duflor ist ein gutes Pokémon! Wollte ich ursprünglich auch im Team haben Dann ist mir aber aufgefallen, dass man Blattstein für Giflor oder einen Sonnenstein für Bluebella viel zu spät bekommt und dann dachte ich mir, ne nehme ich doch nicht das rein. Hier habe ich einen Endeffekt für Blutzug entschieden, also doch kein mit im Team, aber ist auch nicht unbedingt nötig. Ich wir haben am Okay, genug. Ich verrate es dir. Dankeschön. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet. Fleckmann-Route, es ist aber nutzlos, wenn du wenn du benötigst zwei Passwörter. Fleckmann-Route, Leute merkt euch das, Fleckmann-Route. Das werden wir bestimmt in der nächsten Folge brauchen. doch! Einen Kampf machen wir noch, auch. oder vielleicht zwei, ich weiß nicht, ob wir in dem Raum noch jemand ist Es ist mir egal, dass wir bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Ähm, Arschloch? So nennen wir dich hier, wo ich lebe. Hast du? Denn ich hasse dich? Oh, Ditto. Ditto ist süß. Aber du musst sterben. Weil du bist böse, Ditto. Ciao. -i. Der stirbt nicht, oder? Okay, doch. Wow, Volltreffer. Nice. Weißt du, ich weiß jetzt nicht, ob es am Volltreffer lag, aber er ist down. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Aha. Wenn wir das Radiosignal verstärken könnten, man ist im ganzen Land empfangen. Alleine Gedanken zückt mich. Güte. Uh. Komm, das machen wir noch hier. Du verlass mich zu einem Kopf heraus? Pach, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Dann haben wir ja schon das Passwort komplett. Hm? ähm, klar, gerne. Dann wachst mal, lass mal rüberwachsen, mein Freund. Dein ist ratti ist Ratti-Tot. Let's go, Boys and Girls. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und, er äh, stirbt nicht? Oh, oh, wie Ach, daneben! Du kannst doch gar nichts. Ciao, -i. Das Bass für das Büro vom Boss. Ich glaube, es lautet Radikal Route. Okay, Leute, damit werde ich es dann beenden. In der nächsten Folge werden wir das Mysterium hoffentlich klären können, was es mit diesem mit dieser Basis auf sich hat. Vielleicht finden wir auch auf den Leiter und. Wir werden in der nächsten Folge die Passwörter eingeben. Haut rein!